Guten Abend, ich bitte um Verzeihung, ich wollte eigentlich ein anderes Video machen, aber mich hat das Ding hier so aus der Bahn geworfen, dass ich wirklich nicht genau hingeguckt habe. Es handelt sich bei diesem Ding um einen Nachtragshaushalt. Das wurde im März 2020 dann nachgetragen, deswegen auch Paragraph 2, äh, Artikel 2a hier. Habe ich nicht hingeguckt, habe nicht aufgepasst, tut mir leid, wollte euch nicht verwirren. Ich verlinke euch das Video unten nochmal, aber nehmt das nicht ernst. Also wirklich, es ist Blödsinn. Ähm, da habe ich mich verhauen. Ich hatte nämlich diesen Kommentar, sorry für schlechte Nachrichten, aber es geht los, DDR 2.0, äh, www und so weiter und so fort. Ähm, der Link führt hierhin. Statt Essen macht folgendes: die sagt, also. Melden eines Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung äh, und so weiter. Pflichtfelder sind Ort des Verstoßes, Straße- und Hausnummer und so weiter. Datum. Und das sind alles Pflichtangaben ne? mit dem Sternchen. Uhrzeit der Feststellung, Art des Verstoßes. Oh, da gibt es ja richtig viel. Ne? So. Und dann nähere Beschreibung des Verstoßes, also das muss man schon ausfüllen. Möchten Sie ein Foto machen? Ja oder nein? Muss man ankreuzeln. Also an wählen und dann lustigerweise ihre Kontaktdaten optional. Ne? Also hier kann wer auch will dann seinen Namen und alles mögliche eingeben. Aber er muss es nicht. Ja, dann die üblichen Datenschutzrichtlinien und so weiter und dann absenden. So einfach geht es heutzutage. Gut liebe Leute, also so darf es natürlich auch nicht sein. Das ist die andere Seite. Deswegen sage ich immer gerne, macht was, aber macht's gut und ich bitte nochmal zum Verzeihung ähm, falls ihr das überhaupt kommentieren wollt, hier ist das Kommentarvideo und hier, was heute sehr gut genommen wurde, wie komme ich in die Videobeschreibung, was wir alles tun. Da eine kleine Anleitung, wie man mit dem Handy dahin kommt. Gut, also, pardon, gute Nacht, schlaft schön, macht was, aber macht's gut, bis zum nächsten Video.